Wie kann ich eine PowerPoint mit Quizfragen anreichern und mit allen Animationen als GOM-Datei in MEDIS einbinden? Dazu habe ich mir iSpring Free installiert, das gibt es kostenlos zum Herunterladen. Dieses Programm öffnet direkt PowerPoint-Dateien, bettet sich aber auch in die Menüleiste von PowerPoint ein. Ich habe hier schon eine kleine Präsentation geöffnet, diese Präsentation möchte ich jetzt mit Quizfragen anreichern. Dazu erstelle ich eine neue Folie und gehe jetzt hier auf den Reiter Ice spring Free und gehe auf Quiz. Ich erstelle dann ein neues Quiz. Und lege hier zunächst die Einstellungen fest. Bei diesem Quiz geht es um Afrika. Dann kann ich hier wählen wann dieser Test bestanden sein soll. Ich wähle hier mal 50 und für eine Antwort gibt es einen Punkt. Den Rest lasse ich erstmal so und gehe auf Speichern. Ich füge dann eine neue Frage hinzu. In der kostenlosen Version gibt es hier drei Fragetypen. Ich wähle hier Kurzantwort aus und gebe hier die Frage ein bzw. den Auftrag. Ich kann hier noch Medien hinzufügen mache ich mal. Ich wähle hier eine Grafik dazu aus und gebe hier die richtige Antwort ein. Das Ergebnis kann ich mir jetzt hier in der Vorschau anschauen. So wird dann die Folie aussehen. Ich kann hier auch die Grafik anklicken und vergrößern. Ich habe hier die Möglichkeit verschiedene Bildschirme und Geräte anzugucken in der Vorschau. Und ich kann hier natürlich auch die Lösung testen. Gut, das war schon. Ich gehe dann auf Speichern und gehe zurück in meine PowerPoint. Und jetzt wurde hier dieses Quiz in die neue Folie eingefügt. Und auch hier kann ich eine Vorschau starten. Man sieht hier schon in der Vorschau, dass die Animationen der Powerpoint mit übernommen werden. Und dann hier dieses Quiz nahtlos eingebunden wird. Ich habe jetzt eine weitere Folie mit einem Quiz hinzugefügt. Ich kann das jederzeit bearbeiten, indem ich auf Quiz gehe. Und man sieht jetzt hier, dass ich zwei Fragen hier hinzugefügt habe. Um diese Präsentation jetzt in MEBIS einzubinden, gehe ich auf Publish. Ich gehe auf LMS, wähle einen Ordner aus, einen Namen und gehe auf Publish. Die exportierte ZIP-Datei ziehe ich dann in MEBIS rein gehe auf Lernpaket hinzufügen und gehe auf Hochladen. Das Ganze wird dann als SCORM-Paket eingebunden, wie man es zum Beispiel von den Learning-Apps kennt. Anschließend kann ich hier das Quiz starten. Und man sieht jetzt hier die PowerPoint, die eingebunden worden ist, mit Animationen und mit dem eingebundenen Quiz. In der Übersicht kann ich dann wie gewöhnlich die Versuche und Ergebnisse anschauen und das Ganze auch detailliert. Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachteil dabei, das Ganze ist komplett in Englisch. Das heißt für jüngere Schüler vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ich glaube insgesamt ist das verschmerzbar. Und eine gute Alternative zu H5P oder den Learning Apps.